Für diese Übung benötigt ihr zwei Sprossenwände mit jeweils einer Klimmzugstange, zwei Matten und zwei Hocker. Ihr haltet euch an der Stange fest und stellt euch auf eine Sprosse, sodass sich euer Kinn beim Heranziehen oberhalb der Sprosse befindet. Achtet darauf, dass euer gesamter Körper immer eine Gerade bildet. Insgesamt soll diese Übung zehnmal durchgeführt werden. Für die leichtere Variante muss die Klimmzugstange weiter oben befestigt werden. Ihr hängt euch an die Stange, indem ihr euch mit den Händen an dieser festhaltet und die Beine nach hinten anhebt. Diese Position versucht ihr nun für ca. 20 Sekunden zu halten. Die Klimmzugstange wird nun so eingehängt, dass ihr sie im Liegen mit den Händen erreichen könnt. Ihr haltet euch an dieser fest und zieht euch mit durchgestrecktem Körper nach oben, bis euer Kinn die Stange erreicht. Mit durchgestrecktem Körper geht ihr auch wieder nach unten. Diese Übung wiederholt ihr 15 Mal.